weil letzten Endes da drin ja auch in diesen Gesprächen im Zweifelsfalle dann auch die Information enthalten ist. Und äh, man das ins Internet stellt und dann ist eigentlich schon gut, dann kann man darauf verweisen, ne? Das ist also im Prinzip sehr äh, durchaus auch interessant, denke ich mal. Und ja auch die, und ja auch letzten Endes die Idee, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Internet nutzen, um, um, um mit den Leuten zu kommunizieren und da eine, eine, eine Art Gemeinschaft zu bilden. Denke ich schon, dass das also eine von den, von den Dingen ist, die wir auf jeden Fall sehen sollten, dass wir die jetzt geregelt geregelt machen und angehen. Oder gleich ein Hackerspace mit einrichten. Von wegen OpenLAN, OpenWiFi, weiß ich was, ein paar Bewegungen. Sagen, wir stellen da ein paar Server rein. Ja, neulich habe ich schon mal mit einem mit zwei Kollegen, Bekannten aus dem Internet gechattet. In Sachen... Cannabisfeiertag. Der eine war ein Deutscher, der andere war... Äh, beziehungsweise ist... Der ist aus Indien. Marburg, was da im Clou, oder was? Ja. Haben die dann, gibt es da gar nicht eine Möglichkeit, von da aus hier Sky direkt Schaltungen nach Uruguay zu machen, dass wir zumindest mal ein bisschen aufnehmen können und ein bisschen, dass ich, dass ich Material zusammenkriege, weil dann habe ich äh, nicht nur, dass man das im Prinzip Spaß macht, äh, ist ja auch ganz unterhaltsam, sondern äh, dass man da halt auch, ja, irgendwie, wir müssen ja was produzieren, das ist ja durchaus auch so, ist ja auch der Ansatz ein bisschen bei Yamaha da mit dem mit dem Kreisat äh, da Kompetenz machen, beziehungsweise zu sagen, das können wir auch. Wir können uns selber live streamen, dafür brauchen wir euch nicht. Also von daher gesehen, da immer wieder was ins Internet zu stellen, das sind ja auch bei den Kickstarter-Angeboten, kommt das ja auch vor, dass die Leute sagen, einmal die Woche gibt, hier ein, äh, ein Smalltalk oder ein Video oder irgendwelche Berichte von unseren Sachen und so. Und da denke ich, sollte man schon mal mit anfangen, ne? dass man da auf was verweisen kann. Das würden wir sagen, das ist... Open Source und machen Crowdsourcing auch, dass wir dann im Prinzip von Grund auf damit auch anfangen müssen. Ne? Also jetzt schon mal alles immer dokumentieren und äh, auch die, die Diskussionsstränge und Gedankengänge letzten Endes zumindest ansatzweise im in Internet dokumentieren und dann wiederum sagen zu können, äh, ja, das ist alles online. Wer ja gucken. Das ist ja nachvollziehbar mittlerweile schon. Und könnt da ja sehen, wie wir das äh, versuchen zusammen zu erarbeiten. Äh, und von daher gesehen bleibt einem fast nichts anderes übrig, als wie gesagt zu sagen, wir müssen hier echt ähm, Sessions machen, die ja, regelrecht vereinsmäßig regelmäßig stattfinden. Und dazu brauche ich halt einfach jemanden, mit dem man das alles testen kann. Mal hier ein bisschen versuchen, Bildschirm mit dir zu teilen und um so Sachen aufzunehmen. Dass man, dass man sehen kann, ob das und wie das, wie man das dann benutzen kann für Produktionen in YouTube und so. Also Bildschirmmitschnitt und was weiß ich, Webseiten zeigen oder erklären, Tutorials machen und so ein Kram. So, ich suchte aber jetzt eigentlich, weil ich habe mal eine so in Anführungszeichen eine Annonce aufgesetzt. Also innerhalb des Profils von einem, von einem Cafetero Club. Äh, ein Artikel in Sachen Crowdsourcing für, wir brauchen vernünftige, vernünftige Fotokamera, um unsere Projekte zu dokumentieren. Das sind die Objektive noch von meiner, von meiner Fotokamera-Ausrüstung. Darunter ist ein Video, wie man die Objektive an heutige Sony-Kameras drankricht und dass man damit dann fotografieren kann. Beziehungsweise filmen. Äh, wie immer dazu die zugehörigen Bit- und Lightcore-Adressen. Und unten drunter habe ich dann jetzt einfach von dem hiesigen eBay die, das, was die Sachen kosten, da, dazu gepackt, um dann zu sagen, okay, wir brauchen, um uns eine vernünftige Kamera zu kaufen, damit wir hier mal vernünftig äh, sowohl die Clubaktivitäten präsentieren können, als auch, weiß ich, kleine Ausflüge in die Region.